deine Folien hinterlegen oder, oder aufrufen und Thomas Lohninger ist, ähm, benutzt er Ihren Pronomen, ist Geschäftsführer von Epicenter Works, beziehungsweise in der Geschäftsführung von Epicenter Works und Epicenter Works und den Tom kennen wahrscheinlich die meisten von euch hier. Ähm, Epicenter Works hat im letzten Jahr relativ viel dazu getan, indem sie die Corona-Regeln analysiert haben, ob sie grundrechtskonform sind. Ähm, zum Beispiel auch die Corona-App, äh, also die Tracking-App evaluiert. Und der Tom wird uns heute vom Covid-Pass, das Ticket ins Norma in ein normales Leben, äh, vortragen. Bitte, Thomas. Danke, Erwin. <lacht> ja, also wie jeder Titel mit einem Fragezeichen, das kennt ihr von der Zeitung, ist die Antwort auf die Frage Nein. Ähm, aber dieses Wording kommt von unserem Kanzler, Sebastian Kurz, der gemeint hat, so ein Corona-Pass sei das Ticket für ein normales äh, Leben. Natürlich ist die Impfung das, aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema, das nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa gerade viel bewegt. Und deswegen haben wir es uns angeschaut, weil dieses Thema auch wirklich einige äh, ethische und netzpolitische Dimensionen hat. So schaue ich, dass ich hier, okay, so kann ich hier weiterklicken. Also ganz grundsätzlich äh, kann man sich ja fragen, wieso haben wir das oder brauchen wir das überhaupt? Wir haben doch alle diesen schönen gelben Impfpass. Das ist ein WHO-Standard, den gibt es überall auf der Welt. Der ist günstig, heute verfügbar und äh, für ein globales Problem wie eine Pandemie doch eigentlich ganz gut geeignet. Ähm, ja, leider äh, ist das nicht der Weg, in den die politische Debatte geht im Moment. Wir haben schon im Mai 2020, vielleicht hat das jemand mitbekommen, sehr stark thematisiert, dass in Österreich gerade ein elektronischer Impfpass eingeführt wird. Das kann man als Vorstufe zu einem Covid-Pass verstehen. Ein elektronischer Impfpass ersetzt dieses gelbe WHO-Impfpässchen auf Papier. Und ähm, das Argument war, wie so oft, bessere Statistik. Bei der UG-Novelle ist ja auch der Grund, wieso man Leute aus der Uni raus hat, bessere Statistik. Und ähm, ja, dieser Impfpass ist dann in der Pandemie beschlossen worden und inzwischen auch schon in Kraft. Ähm, also so gut wie jede Impfung, vor allem auch jede Covid-19-Impfung, wird dort inzwischen eingetragen. Ähm, und wichtig zu verstehen ist, dass dieses System... Nicht nur der Impfpass ist, sondern ein Covid-Pass beinhaltet Tests, ähm, sowohl PCR- wie Antigen-Tests, also Schnelltests, ähm, die aber natürlich nur eine Gültigkeit von 24 bis 72 Stunden haben und aber auch Genesungen und die damit einhergehende ähm, Immunität, die in vielen Fällen aufgebaut wird. Ähm, diese drei Bausteine sind verbunden in diesem System. Und sie sind auch gleichgestellt zueinander. Äh, sprich, dieser Ausweis, der ja am Ende, wie wir sehen werden, mit einem Ampelsystem passiert, also bin ich rot, bin ich gefährlich, bin ich grün, bin ich ungefährlich für alles scheinbar, ähm, der ähm, setzt diese drei Dinge auf eine Stufe, auch wenn sie eigentlich sehr große Unterschiede zwischen, zwischen sich haben. Ich kann zum Beispiel geimpft sein und trotzdem äh, wieder positiv testen. Also das ist möglich. Es gibt einige Fälle, wo man wieder PCR-positiv ist. Das heißt, dass man wahrscheinlich trotzdem keinen schweren Verlauf haben wird. Man kann aber für andere Leute ansteckend sein. Gerade mit gewissen Mutationen wissen wir schon, dass es hier eben eine durchaus große Unterscheidung gibt. Ja, grundsätzlich steht hinter dieser ganzen Debatte die Frage, ob wir Impfprivilegien haben wollen. Also jetzt, wo wir uns zum Glück langsam aus dieser Pandemie herausbewegen, zumindest in westlichen Ländern, stellt sich natürlich die Frage, wie schaut dieser Übergang in ein normales Leben aus? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, eben eine Unterscheidung zu machen. Wir haben das in Österreich schon Ganz simpel gehabt bei den Eintrittstests für körpernahe Dienstleistungen. Ähm, das würde ich auch prinzipiell als unkritisch bezeichnen, weil äh, jeder kann sich testen lassen, nicht jeder kann sich impfen lassen. Ähm, ganz einfach, weil die Impfung nicht verfügbar ist, aber dann, weil Menschen mit zum Beispiel auch die Immunerkrankungen oder weil sie schwanger sind, auch gar nicht in der Lage sind, sich impfen zu lassen. Und ähm, wir, wir reden hier potenziell eben wirklich von ähm, einem System, das in der Breite äh, der Gesellschaft ausgerollt wird. Sprich, ähm, der starke wirtschaftliche Druck wieder aufzumachen, verbindet sich hier äh, mit dem Druck, so ein System einzuführen. Und ähm, wir kennen alle die Debatte rund um Hygienekonzepte in der Kultur, im Sport, bei der Wirtschaft. Ähm, und hier ist natürlich das ein wichtiger Baustein auch für diesen wirtschaftlichen Druck. Und äh, der würde natürlich auch zu einer massiven Verbreitung dieses Systems führen. Und das muss man einfach mit bedenken, dass hier äh, nicht nur die äh, Anbieter von so einer Software dahinter stecken, als äh, potenziell Interessierte an einer breiten Ausrollung, sondern auch große Teile der Wirtschaft und dass die Verbreitung wahrscheinlich besser sein wird, als alles, was man jemals mit Werbegeld kaufen könnte. Ähm, das Ganze ist eben leider nicht ein System, das auf Papier basieren wird, sondern es muss eine App sein. Das ist von uns am Anfang auch in Frage gestellt worden. Der Zug ist aber leider abgefahren. Also eine Offline-Variante davon wird es nicht geben. Dieser QR-Code wird auch aus Papier ausgehändigt werden. Also man versucht sowohl in Österreich wie auch auf europäischer Ebene der Realität Rechnung zu tragen, dass die meisten Menschen, die heute geimpft werden, eben kein Apple-Smartphone haben, sondern wenn überhaupt ein, ein Granny-Phone und eben ganz viele Menschen, die heute schon ähm, geimpft sind, eben gar kein Smartphone haben. Deswegen wird das Ganze auch ähm, auf Papier zur Verfügung stehen. Aber die, äh, ein, was wir vorgeschlagen haben, dass man im gelben WHO-Impfpass einfach einen Hologrammsticker reingibt, den dadurch vielleicht auch diesen Pass aufwertet und sicherer macht, der Idee ist man nicht gefolgt. Uh, zur Begriffsbestimmung. Die EU spricht von Digital Green Certificate. Der Begriff hat sich auch in Österreich durchgesetzt. Wir sagen schon eher Covid-Pass dazu, weil wir glauben, dass das der passendere Begriff ist. Uh, hier geht es um Eintrittstests, sowohl in Länder wie auch in Betriebsstätten. Und uh, Digital Green Certificate, uh, für die meisten Menschen wird dieser Pass nicht grün sein, sondern eher rot. Uh, und vor allem, wenn der gelbe WHO-Pass dann gegenüber dem grünen Zertifikat, Pass, äh, sich bewähren muss. Wir glauben, dass Covid-Pass der bessere Begriff ist. Und es gibt hier schon einige Länder, die nach vorne geprescht sind. Das erste war Israel. Äh, dann ist Dänemark mit einer Ankündigung rausgegangen. Ähm, das israelische System war sehr leicht fälschbar Es gibt einen Schwarzmarkt für Impfzertifikate in Israel inzwischen. In Dänemark hat man das einfach in bestehende Gesundheits-Apps integriert. In Ungarn hat man einfach äh, Plastikkarten per Post zu den Leuten verschickt, die schon geimpft wurden. Zumindest ist das der Plan. Laut meinen ungarischen Kolleginnen ist da noch nichts verschickt worden. Über Österreich sprechen wir gleich noch in Deutschland. hat man sich besonders angestrengt und ein System mit sage und schreibe fünf Blockchains auf den Weg gebracht. Das österreichische System erlaubt einem, wenn man getestet ist, über Gesundheit.gv.at dieses Testergebnis einzusehen. Das heißt, man kann sich dort ein PDF runterladen und da steht mal einfach nur drauf, dass man negativ ist, Glück gehabt. Und das Wichtige ist aber hier links oben dieser QR-Code. Das ist der Kern des gesamten österreichischen Systems. Es ist eigentlich nichts anderes als eine URL zu einer Webseite in einem QR-Code verpackt. In aller Trivialität muss man festhalten, was Besseres ist Ihnen nicht eingefallen. Hinter diesem QR-Code ist wirklich nur eine einfache URL. Und wenn man dann sein Handy da drauf hält, kommt auch eine URL, die einem sein Handy vorschlägt, aufzurufen. Und wenn man auf diese Website geht, sieht man ein simples, wieder rot, gelb, grünes Testergebnis mit den Initialen der Person, ihrer, ihrem Geburtsjahr und dem Testzeitpunkt, wodurch die Person eindeutig identifizierbar ist. Und ja, das Ganze ist natürlich sehr leicht fälschbar. Man muss nur diese Webseite klonen, in Photoshop sich so ein PDF bauen und den QR-Code kann man sich selber generieren. Also an Sicherheit und Fälschungssicherheit schlechter hätte man es nicht machen können als hier in Österreich. Das ist die Architektur im Hintergrund. Ich gehe nicht darauf ein. Es ist ein ziemliches Trauerspiel, wenn man mal schaut, im Kern, die Entwicklung wird vom Bundesrechenzentrum gemacht, im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Und es gibt hier auch einfachere Folien. Das ist alles, was wir an Komplexität brauchen. Und Wir schauen uns jetzt mal nur die rechte Seite hier an, wo man sieht, dass alle möglichen Daten Quellen, wie zum Beispiel der elektronische Impfpass, der bei der ELGA liegt, alle möglichen Tests oder Screening-Datenbanken, die auch äh, negative Tests beinhalten. Das epidemiologische Meldesystem, in dem alle positiven Tests drinnen sind, also alle Menschen, die Covid, also anzeigepflichtige Krankheit, in den staatlichen Datenbanken haben. Und all diese Daten werden dann in das sogenannte EP-System überführt. Und da kommen wir in die Tagespolitik. Vor zwei Tagen hat der Bundesrat es geschafft zu blockieren, dass äh, dieses EPI-System wirklich gesetzt wird. Äh, das heißt, der zentrale Baustein, für dieses österreichische System ist an einer Blockade der Opposition gescheitert. Ähm, eigentlich hätte die Opposition keine Mehrheit gehabt, weil äh, Landeshauptmann Tosco seine Bundesräte angehalten hat, doch mit der Regierung zu stimmen, aber dann waren zwei, drei, kiesgrüne Bundesräte krank. Und deswegen ist das Gesetz jetzt mal für eine Zeit aufgeschoben, was uns eine Möglichkeit gibt, eben weiter daran zu arbeiten, das auch nachhaltig zu verhindern. Äh, wohlgemerkt, es gibt eine wackelige Rechtsgrundlage für die Testzertifikate. Äh, ob die wirklich hält, ist unklar, aber für einen Ausweis für Impfungen oder Genesungen dürfte es unserer Rechtsauffassung nach im Moment keine Grundlage in Österreich geben. Ähm, kommen wir zum anderen Teil dieses Systems, der Prüfung. Also im Kern, ich, ich komme da irgendwie zu meinem QR-Code, entweder auf ein Stück Papier oder über ein Online-Portal. Und dann, wenn ich kontrolliert wäre, hier ganz unten das schöne Mäxchen mit dem Polizeihut, dann muss ich nicht nur den QR-Code herzeigen, sondern auch meinen Ausweis. Und das ist gut so, weil ein elektronisches Identitätssystem Gibt es in Österreich nicht wirklich und auch in ganz Europa nicht einheitlich. Äh, sprich, die Kontrolle, ob der Mensch, für den dieses Zertifikat ausgestellt wurde, auch derjenige ist, der gerade vor einem steht, das kann nur offline mittels Ausweis passieren. Und ähm, im Kern, das seht ihr links unten, wird es ein, auf ein Ampelsystem hinauslaufen, wo man auch kritisieren kann, ob eben diese falsche Sicherheit, äh, dass man jetzt, gar nichts darf oder sich ja nichts mehr halten muss, ob das wirklich die richtige Handlungsanleitung ist. Ähm, und äh, ja, aber im Kern ist das hier sozusagen mal die Architektur in Österreich, die ich gerne vergleichen würde mit der Stop Corona App. Ähm, Österreich wollte hier unbedingt an erster Stelle sein. Wir haben sehr früh mit einer Entwicklung begonnen, also das System des BRZ war dem Vernehmen auch im Sommer letzten Jahres schon fertig und ist dann einfach hier gelegen, bis wir es angeschalten haben. Und ähm, es ist Wirklich von dem, was wir in den ersten Terminen mit dem Gesundheitsministerium gesagt haben, war, Macht doch einfach eine ähm, Zertifikatsinfrastruktur, signiert das, was ihr den Leuten ausstellt, macht eine Offline-Überprüfung, das ist viel sicherer, viel datenschutzfreundlicher, viel fälschungssicherer und äh, trotzdem hält man an diesem zentralen System fest. Ihr habt vorher gesehen, ein QR-Code wird hier mit einer Kamera gescannt. Ähm, im europäischen System, auf das ich gleich zu kommen, äh, zu kommen werde, ist das ganz anders. Also, ähm, wieso ziehe ich die Analogie zur Stop Corona App? Weil es wieder ein nationaler Schnellschuss ist, der in eine Sackgasse führt. Und meine Befürchtung ist, dass wir über dieses, wir müssen jetzt aber im April noch unbedingt mit was rausgehen, wahnsinnig viel Vertrauen in der Bevölkerung wieder verspielen werden. Ein fehleranfälliges Buggy-System wird in die Breite getragen, dort zerrissen werden von allen. Und dann am Ende, wenn ein sauberes EU-System am Tisch liegen würde, ist das Vertrauen der Bevölkerung weg. Die Stop-Corona-App ist jetzt, wo sie auf das globale System umgestellt hat, aus Datenschutzsicht unbedenklich und in Deutschland und Großbritannien leistet die einen wertvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. In Österreich ist die Stop-Corona-App tot. Und ich befürchte, auch dieses System wird aufgrund von kurzfristigem politischen Aktionismus nicht dazu führen, dass wir wirklich äh, einen langfristigen Erfolg bei der Bekämpfung dieser Krise haben werden. Kommen wir nach Europa, um es so ein bisschen... Um optimistischer werden zu lassen. Am 17. März hat Ursula von der Leyen ein EU-Gesetz vorgestellt. Das ist eine Verordnung, die wir uns jetzt näher anschauen wollen, die aus unserer Sicht vieles richtig macht. Grundsätzlich ist dieses System technisch das, was wir dem Gesundheitsministerium schon Anfang März empfohlen haben. Äh, eben eine public äh, Private Key Infrastruktur, ähm, wo die Zertifikate signiert sind, dadurch fälschungssicher, und es ist eine Offline-Verifikation möglich. Das ist ein sauberes System, das man auch global ausrollen könnte. Ähm, das Gesetz verpflichtet Mitgliedstaaten, diese Zertifikate gratis auszustellen, äh, für alle, die es wollen. Es gibt keine Verpflichtung für die Bevölkerung, diese Zertifikate auch zu beantragen. Man kann die auch ungefragt zuschicken. Das Grundproblem, wie wir sehen werden, ist aber eher, dass so etwas wie Reisefreiheit oder das Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben unter Umständen für jene, die sich diesem System nicht anschließen, auch nicht mehr möglich sein wird. Und ein guter Punkt in dem Gesetz ist noch, dass jene Grenzkontrollposten, die dieses, diese Zertifikate kontrollieren, die Daten der Zertifikate nicht äh, vorhalten dürfen, nicht speichern dürfen, sondern die müssen Sie sofort löschen. In diesen Zertifikaten steht fast alles drinnen, also wirklich bis zu der einzelnen Impfcharge, die äh, ich äh, initiiert bekommen habe. Ähm, und äh, das heißt, das sind schon relevante personenbezogene Daten im Klartext in dem Zertifikat drinnen. Und ähm, wichtig ist noch zuletzt, dass dieses Gesetz sich einzig und allein auf Freedom of Movement, also der Reisefreiheit und innerhalb der Europäischen Union, ähm, äh, darauf fußt. Und das heißt, eine äh, Betriebsstättenkontrolle oder sowas ist nicht vorgesehen mit diesem Gesetz. Ähm, kommen wir zum technischen Hintergrund. Wir sind ja der Netzpolitische Abend, aber ich schaue, dass ich das simpel halte. Das ist der technische Hintergrund dieses Systems. Die EU war da auch weiter transparenter als Österreich. Und wir sehen hier einen wichtigen Punkt, Offline Verification Workflow. Das ist ein Pfeil, der sich im Kreis äh, dreht. Sowas ist immer schön für die Technik, weil das heißt, da wird nichts irgendwo hingeschickt, sondern in dieser App, die den QR-Code scannt, sehe ich, ist der gültig oder nicht. Und niemand kriegt mit, dass ich jetzt gerade diesen QR-Code gescannt habe. Das heißt, niemand weiß, dass ich gerade im Restaurant war, im Museum war, ähm, oder auf der illegalen Sexparty in Brüssel mit meinen äh, Kollegen von Fidesz. Äh, all das, also dieses System der EU könnte man auch äh, bei Mafia-Veranstaltungen verwenden. Und es wäre komplett untraceable, dass die sich jetzt hier gegenseitig gecheckt haben, ob sie e-safe eh sind. Das Problem ist diese gestrichelte Linie in der Mitte. Das ist eine Online-Verification, die, vor, äh, die, die, die vorgesehen ist, die in Planung ist. Wenn das kommt dann würde der Mitgliedstaat, der mir dieses Impf- oder Genesungszertifikat ausgestellt hat, jedes Mal mitbekommen, wenn ich in irgendwo Eintritt verlange. Bei einem Land, bei einem Restaurant, bei einer Sexparty, whatever. Und äh, das ist natürlich etwas, wo äh, was es einerseits nicht braucht, Das ist nicht das gelindeste Mittel und zweitens ähm, äh, dem Vernehmen nach auch etwas, das Österreich hier übrigens rein verhandelt hat. Also wir wir haben hier im Gesundheitsministerium besondere Experten sitzen, die sich auch auf EU-Ebene scheinbar für ein solches System einsetzen. Und ähm, die Argumentation dafür ist Quarantänekontrolle. Wenn jemand geimpft ist und danach positiv wird, will man das Impfzertifikat invalidieren. Ähm, und äh, was Blödsinn ist, weil auch wenn ich PCR-positiv bin, ich bin immer noch geimpft. Äh, und in der medizinischen Bewertung haben beide Fakten ihre Wertigkeit müssen zusammengelesen werden. Ähm, und es äh, gäbe da auf jeden Fall auch gelindere Mittel mittels Revocation Lists oder anderen Verfahren. Ähm, Probleme bei dem EU-System ist, dass. Im Moment noch die Mitgliedstaaten entscheiden, ob diese Zertifikate auf Papier oder online ausgegeben werden. Das ist vor allem in äh, vielen der Union, die Internetverbindungen haben, teilweise nicht mal E-Mail-Accounts haben, ein großes Problem. Wir sehen das bereits in äh, Ungarn in Ansätzen, äh, in Roma-Siedlungen. Und deswegen braucht sie Änderungsanträge, dass die Leute entscheiden können, über welche Form sie dieses Zertifikat ausgestellt bekommen wollen. Ähm, es gibt eine neue Regel, dass Reisebeschränkungen zwischen EU-Ländern äh, notifiziert werden müssen. Also wenn man Grenzkontrollen macht, muss man vorher Bescheid geben allen anderen Ländern. Diese Notifizierung gilt aber nur für ähm, äh, Menschen, die so einen Covid-Pass haben. Wenn ich Menschen, die keinen Covid-Pass haben, äh, auf einmal in der Grenzkontrolle aufhalten will, müsste ich das nicht notifizieren was aus unserer Sicht auch ein großes Problem ist. Und zuletzt, das System hat keine richtige sunset Clause, sondern wenn der Präsident der WHO die Pandemie beendet erklärt, entscheidet die Kommission, unabhängig davon, über eine Pausierung des Systems. Also das wird nur schlafen gelegt, es bleibt weiterhin bestehen. Vorletzter Punkt, das Ganze ist auch vor dem Hintergrund von Fortress Europe zu sehen. Es ist absehbar, dass wir hier auch Bald mal man so Sätze hören wie, äh, ja, Asyl nur mit äh, Impfpass oder mit Pass ähm, diese, diese Idee, die Europa hier gewährt, dass man einen, einen international anerkannten WHO-Impfpass ablöst mit etwas Elektronischen und die Mitgliedstaaten kümmern sich, dass das ausgestellt wird, ist halt für den Großteil der Länder dieser Welt absolut illusorisch. Weil der Staat das nicht hergibt, weil er die Daten gar nicht hat. Und weil auch die Verfügbarkeit und Performance von Bürokratie einfach nicht demnach ist, dass man das wirklich ähm, verlangen kann. Also hier wird schon auch eine neue Unterscheidung getroffen, die, glaube ich, bei internationalen Reisebeschränkungen noch ganz lange Nachwirkungen haben wird. Was mich zu meinem letzten Punkt bringt. Und zwar, ähm, wir müssen uns jetzt, wo wir langsam doch aus der Pandemie herauskommen, immer mehr die Frage stellen, welche permanenten Strukturen uns danach bleiben werden. Also es ist alles unter einem Notfall äh, gemacht worden, was wir an Gesetzen gesehen haben, was an Systemen etabliert wurde, was an neuen Datensammlungen geschaffen wurde. Und ich fände es äußerst negativ, wenn wir uns am Ende der Pandemie noch alle daran gewöhnen, dass wir qr codes scannen müssen, bevor wir in irgendeine Betriebsstätte rangehen. Und äh, ich, ich hoffe, dass das ein minimalinvasives System wird. Ähm, wir haben auf EU-Ebene den Zeitplan, äh, sodass wir in einer Urgency Procedure sind. Im April wird die erste Lesung abgehandelt. Wir arbeiten gerade an Änderungsanträgen mit mehreren Parteien. Und das System soll Anfang Juni bereits live gehen, was äußerst ambitioniert ist. Aber das ist im Moment die Richtung, in die es geht. Und damit. Will ich schließen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thomas, für den ebenfalls extrem interessanten Vortrag. Ähm, wir haben jetzt auch noch mal die Möglichkeiten für zwei, drei Fragen, ähm, falls es also noch Fragen hierzu gibt. Ähm, was ich schon mal sagen kann: Die Barbara Wimmer, eine hervorragende Journalistin übrigens und auch beim Netzpad dabei, ähm, hat eine Frage, äh, keine Frage, sonst eine Anmerkung gestellt und zwar, dass auf ihren letzten Artikel ähm, eine Rückmeldung von der Regierung kam, mit, ähm, dass es nur eine Übergangslösung bis Ende April wäre. Ähm, ja. Ja, also wir hören, ähm, wir hatten gestern eine Runde mit dem Gesundheitsministerium, mit dem äh, Verantwortlichen von der Arbeitsgruppe und dem Krisenstab. Ähm, dann man hört jetzt gerade alle möglichen Sachen. Und ähm, es ist auf jeden Fall klar, dass ähm, jeder Alleingang in Österreich, bevor das EU-System spezifiziert ähm, ist, eine Sackgasse ist. Dass man mehr oder weniger jeden Code, den man jetzt schreibt, sowieso wegwerfen muss, sondern ähm, wirklich eher jetzt äh, geboten ist, eine saubere EU-Lösung hinzubekommen, die datenschutzfreundlich ist und dann die möglichst zeitnah umzusetzen. Ich glaube nicht, dass es uns was bringt, jetzt die Leute auch an eine QA-basierte Lösung zu gewöhnen, wo sie nachher umlernen müssen. Also das, was die Barbara sagt, stimmt auf jeden Fall. Und eigentlich müsste das Ministerium dann nur seine eigenen Aussagen lernen und einfach mal am Monat nichts tun. Wir haben da genügend Probleme, die dringender wären, als neue Software zu schreiben. Dann sehe ich die erste Frage, nämlich ähm, warum hat man nicht einfach die Mobile-Player Google, Facebook, Amazon und so weiter ins Boot geholt? Klammer auf Abseits vom Datenschutz, klammer zu. Die haben System, hätte man wenigstens temporär verwenden können bezüglich äh, kurzfristig Stopp-Corona? Ähm, also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass bei Apple und Google auch über dieses Problem nachgedacht wird und man vielleicht auch schon an Systemen arbeitet. Vor allem auch in Kenntnis von äh, dem, dem, dem sehr unübersichtlichen, uneinheitlichen Zustand in den USA, was äh, ähm, Impfzertifikate angeht. Ja, also ich, das, Die Liste an Ländern vorher war nur ein Ausschnitt. Es gibt das natürlich auch in China und in anderen Ländern. Äh, wieso wir jetzt in Europa nicht auf die amerikanischen Tech-Konzerne setzen, Naja. Hier geht es um sensible Gesundheitsdaten, ganz einfach. Und ich will nicht, dass es irgendeine Integration in die Systeme dieser Konzerne gibt bei solchen Daten. Ich glaube, das hätte nachhaltig Vertrauen zerstört, wenn die sich auch hier selbst in diese Rolle gesetzt hätten. Und ähm, ja, was gibt es zuletzt noch zu sagen Im, im, im Kern? Natürlich, die haben funktionierende Systeme und gute Entwickler, nur das hier ist schon im Kern eine staatliche Aufgabe. Also, wer ist geimpft und getestet? Das ist ähm, eine Information, die in, in, in vielen staatlichen Datenbanken vorliegt, auch nicht in allen EU-Ländern übrigens standardisiert und zentralisiert. Aber ähm, die dann irgendwie Tech-Konzernen zu geben, nur damit die eine Ausweissoftware bauen, ist äh, ein schlechter Deal. Die nächste Frage wäre, wird das österreichische System oder das europäische System angeglichen? Dem Vernehmen nach ja. Und genau da gibt es unterschiedliche Aussagen, die ich gehört habe. Also scheinbar gibt es da Leute in der Regierung, die glauben, dass was man hier in Österreich macht, wäre kompatibel zu dem, was die EU gerade plant. Das ist absolut nicht der Fall. Und jeder, der sich auch noch andeut technisch auskennt, kann das irgendwie mit äh, einem geschlossenen Auge erkennen. Trotzdem ist es aber etwas, das ähm, wir von mehreren Seiten schon gehört haben. Ähm, wie gesagt, der Kurz hat sich doch eh schon irgendwie auf die Fahne geheftet, dass er der EU diesen, diesen äh, Covid-Pass eingeredet hätte. Äh, in Wirklichkeit müsste sich nur zurücklehnen und nichts tun, und er könnte die Lorbeeren einstreifen. Das, was jetzt gerade entwickelt wird, ist wirklich strunzdumm äh, und, und eben nicht kompatibel mit dem, was die EU macht, weil das eine ist eine URL, die auf einer Website zeigt, wo irgendwas draufsteht, was stimmen kann oder nicht. Und das andere ist ein Zertifikat in einem QR-Code, das signiert ist, wo ich genau von Kommission oder WHO abwärts schauen kann, stimmt das Vertrauen? Und äh, wo ich überprüfe mittels einer App, die das alles auslesen und interpretieren kann und eben nicht mit einer Handykamera. Also ähm, es ist nicht dasselbe und um es anzugleichen, wird nicht funktionieren. Die vorletzte Frage ist, äh, habe ich das richtig verstanden? Beim EU-Pass sind die Zertifikate Opt-in. Also wenn man keins anfordert, werden auch keine Daten erfasst. Ja. Und die nein, nein, Moment, Moment. Wenn man keines anfordert, dann wird einem keines ausgestellt. Die Daten sind in den allermeisten Fällen so oder so schon vorrätig. Also in Österreich gibt es die schon äh, äh, länger in der einen oder anderen Form. Manche haben wir in der Pandemie erst geschaffen. Ähm, in, in, in anderen EU-Ländern weiß ich nicht, wie es ist. In Deutschland ist zum Beispiel nicht auf Bundesebene zentralisiert gespeichert, wer jetzt getestet ist oder geimpft. Ähm, das bräuchte man aber, wenn man das über, über den Bund ausstellen will. Wie es in Portugal, in Griechenland ist, in Finnland, kann ich überhaupt nicht sagen. Und, und äh, die Verordnung sieht nur vor, dass der Staat auf Antrag es ausstellen muss, woher die Daten bekommt, lässt die Verordnung unklar. Und die letzte Frage ist, besteht die Chance, die Covid-Pässe mit einer dezentralen self sovereign identity architektur umzusetzen, Siehe zum Beispiel European Self-Sovereign Identity Framework, kurz ESIF. Ich finde es das schön, dass der Markus genau die richtige Frage stellt. Ähm, ich, ich, ich glaube, es hätte vor ein paar Jahren diese Debatte, also vor ein paar Monaten, so lange ist die Pandemie auch noch nicht, hätten wir diese Debatte führen können. Jetzt ist es viel zu spät. Also der Zeitplan ist klar, die wollen Anfang Juni mit dem Ding raus und irgendeine Self-Sovereign-Lösung ist, ist, wir sind Lichtjahre entfernt davon, überhaupt irgendeine Harmonisierung bei elektronischer Identität zu haben. Und wir müssen äh, hier in sehr kurzer Zeit ein sehr komplexes System in 27 Staaten aufziehen. Ich glaube nicht, dass wir etwas Besseres bekommen, als das, was die Kommission jetzt hier auf den Tisch gelegt hat am 17. März. Und es geht eher darum, schlechte nationale Systeme, Stichwort 5 Blockchains, Abzuschaffen und das europäische System zu verbessern, die Architekturdiskussion, dafür fehlt uns die Zeit. Und ich befürchte auch, dass die Grundsatzfrage auch nicht mehr zu stellen ist. Das Ding wird kommen, wir können nur noch versuchen, es so also schonend wie möglich zu bauen. Leider.